Willkommen zu einer neuen Reihe von Videos zum Thema Datenauswertung mit Excel. Der erste Schritt der Datenanalyse ist natürlich die Dateneingabe. Und wenn man eine Online-Umfrage gemacht hat, kann man die Daten natürlich direkt exportieren. Wenn wir jetzt die Daten eingeben wollen, weil wir zum Beispiel eine Umfrage gemacht haben, die nicht online stattgefunden hat, dann ist es wichtig, wenn man Excel gestartet hat, zunächst mal in die erste Spalte eine laufende ID-Nummer reinzuschreiben. Und ich nenne die jetzt einfach mal ID und fange dann an bei 1 an und wenn man dann hier 2 hinschreibt und das ganze dann zusammen markiert dann kann man diese sehr nützliche autofill funktion in excel hier benutzen indem man auf dieses kreuz hier unten klickt das sich dann ergibt und das dann gedrückt hält dann kann man das so runterziehen und dann wird diese zahlenreihe einfach fortgeschrieben wir gehen jetzt einfach mal von zehn fällen aus also zehn leuten die wir befragt haben und geben jetzt mal hier zwei Variablen ein, ich erfinde da gleich einfach mal irgendwelche Zahlen, Q1 und Q2 heißen die. So muss das Ganze aufgebaut sein und so ist es auch automatisch aufgebaut, wenn Sie die Daten aus einer Online-Umfrage exportieren. Man hat also jetzt hier in der ersten Zeile die Variablen-Namen, als erstes also diese laufende ID-Nummer und dann Q1, Q2, Q3 habe ich das jetzt hier einfach mal genannt. Die Variablen-Namen können natürlich auch anders sein. Und dann hat man hier in den einzelnen Spalten dann eben die Fälle, also die einzelnen Leute, die man befragt hat. Und in dem Fall gehen wir jetzt einfach mal von 10 Befragten aus. So, ich erfinde jetzt hier einfach mal irgendwelche Werte. Nehmen wir mal an, die Q1 ist irgendeine Variable, die die Befragten hier in drei Gruppen einteilt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es oft ja auch fehlende Werte gibt. Und da muss man sich vorher überlegen, wie man die fehlenden Werte kodiert. Meistens kann man das in der entsprechenden Online-Software zum Beispiel machen, indem man dort einfach eine Zahl auswählt, die möglichst nicht in dem Wertebereich von dieser Variable liegt. Wir nehmen mal an, wir hätten das jetzt mit 999 hier kodiert. Das heißt also, wir haben jetzt hier in der ersten Variable drinstehen, in welcher Gruppe die Befragten sind, in den Gruppen 1, 2, 3. Und wir haben einmal keine Informationen dazu und das wurde mit 999 kodiert. Genauso können wir dann hier eine weitere Variable machen, wo jetzt irgendwelche Zahlen drinstehen. Ich erfinde jetzt mal einfach irgendwelche Zahlen völlig beliebig und auch da sagen wir wieder, haben wir eine Person hier, für die wir keine Angabe haben, also 999. So, so ist im Prinzip jetzt der Datensatz schon vollständig. Ganz wichtig ist natürlich dann, bevor man die Analyse starten kann, muss man diese fehlenden Werte dann auch als fehlende Werte definieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mittelwert berechnen wollten für diese Variable hier, dann kann man das folgendermaßen machen hier Excel. Man markiert den Bereich, auf den man sich beziehen möchte und dann geht man hier oben rechts auf Mittelwert. Dann kriegt man direkt unten drunter den Mittelwert angezeigt. Man sieht jetzt aber, dass dieser Mittelwert hier extrem verzerrt ist, weil diese 999 in die Mittelwertberechnung mit eingeht. Und das wollen wir nicht, deswegen muss man vorher dann definieren, wie sollen denn jetzt diese fehlenden Werte aus dieser Analyse rausgenommen werden. Und die einfachste Möglichkeit dafür ist, dass man einfach den kompletten Bereich markiert, in dem jetzt fehlende Werte vorkommen können. In dem Fall hier also alle äh, zehn Fälle mit diesen beiden Variablen. Und dann kann man mit STRG und H, das ist äh, das Suchen und Ersetzen, kann man jetzt sagen, ich möchte gerne suchen nach 999 und möchte das ersetzen durch eine Buchstabenkombination, die mir anzeigt, dass hier jetzt fehlende Werte vorliegen. Zum Beispiel dieses NA wird dafür oft verwendet für Not Available. So, dann klicke ich hier auf alle ersetzen und dann sieht man hier, es wurde jetzt zweimal die, dieses 999 ersetzt durch Na. Und das Schöne ist jetzt, dass bei dieser Mittelwertberechnung das automatisch rausgenommen wird, wenn dort keine Zahl drin steht. Das heißt also, man sieht jetzt hier, der Wert hat sich direkt schon verändert. Der Wertebereich ist trotzdem hier noch angegeben von C2 bis C11. In der Formel sieht man, ist gleich Mittelwert von C2 bis C11 und trotzdem wurde dieses also NA einfach rausgenommen, weil Excel hier eben erkennt, dass es keine Zahl ist. und deshalb ähm, wird dieser Fall einfach aus der Mittelwertberechnung herausgenommen und dann sieht man logischerweise ist dieser Wert jetzt deutlich niedriger, weil er nicht mehr durch diese 999 verzerrt wird. Soweit als kurze Einführung in die Datenanalyse mit Excel, die Dateneingabe und die Definition von fehlenden Werten. Es geht jetzt dann in dieser Videoreihe weiter mit statistischen Analysen wie zum Beispiel Häufigkeitstabellen, Kreuztabellen etc.